Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen Felix und ich zusammen das neue Pet Simulator X Update, aber ich bin blind. Was das bedeutet, seht ihr in dem Video, weil Roblox weiß, ich das auch gespielt habe, einfach down und es hat nichts richtig funktioniert und es war eigentlich ganz lustig. Viel Spaß mit dem Video. Es gibt die Catworld neue X äh, und den ganzen anderen Kram, der hier steht. Ich versuche das weg... Oh, es hat funktioniert, das wegzuklicken, gut. Wie ihr seht, ist Roblox gerade noch so halbwegs down, aber ich bin gerade reingekommen, deswegen hoffe ich, dass das jetzt mit der Aufnahme funktionieren wird. Wenn nicht, dann bin ich traurig. <lacht> Ich habe keine Laufanimation, aber so geht das eigentlich auch. So kann man Spaß haben. Und Felix? Ich bin da. Felix, du hast mir auf Ehre Pads in die Bank gelegt, damit ich hoffentlich schaffen kann, die Sachen, die im Update neu sind, zu zeigen. Natürlich. Die Bank ist bei mir zwar nicht zu sehen, aber ich kann sie natürlich öffnen und please lade. Okay, wir warten mal, bis die Bank geladen ist. Oh, ich habe tatsächlich 49 von 50 Invites. <lacht> Wie viele Rainbow-Coins hast du? Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, welche dieser Coins Rainbow-Coins sind. Ich glaube, 818 Millionen. Oh, okay. Ich habe Rainbow-Coins nie gefarmt, weil ich habe schon damals aufgehört, Pet Simulator zu spielen. Ich brauche 8 Milliarden, oder? Du brauchst, ich glaube, 50, 70 Milliarden oder so. Oh, das nicht kriegen sicher. wir hin, das kriegen wir hin. Wenn, dann endlich mal die... Achso, die Bilder sind nur nicht da. Oh, Wie soll ich hast denn jetzt wissen, was deine Einladung ist? Ich scroll einfach blind runter. Ich scroll einfach... Was? Mach ma einfach die letzte. Ich denke, das wird schon die richtige sein. You want to accept this Invite. Yes. Hey, you're uh, now a member. Yeah. Oh. Ich gehe davon aus, dass... Ja, Roblox Felix. Okay. Yeah. Ich nehme das Anniversary Gift. Nee, das brauche ich nicht. Ähm, um, ich brauche das Pixel Chick. Nee, das okay. sind die Hardcore Pets Die, oh. die nicht mehr Hardcore sind. Die, die nicht mehr Hardcore sind. Okay, ich gehe auf Withdraw. Und die, die nicht mehr Hardcore sind, sind dann die Helikopter Cats. Uh, Mythical. Yep. Zwei. Ich gönne mir alle, okay? Gönn dir. Alle Helikopter Cats. So. Und dann ist der Button für Nehmen. Nein, er ist für Abbrechen. Okay, nochmal <lacht> neu. Ich kann die Buttons nicht sehen. So, der Button ist für Nehmen. Ja, ich möchte Restaurant. Processing, please do not leave. Ich gebe mein Bestes. Success. Yeah, dann öffnen wir mal das Inventar und gehen auf No Pads und auf Equip Best. Und Verbindung getrennt. Saving <lacht> failed. Please rejoin. Das ist wunderbar. Das könnte schlecht sein. Vielleicht sind jetzt die Pads weg. Ja, mein Gott. Ich <lacht> habe dafür eine Stunde oder so gefarmt, höchstens. Okay, ich gehe wieder rein in den Pet Simulator X. Und Dann hoffen wir, dass es jetzt vielleicht sogar ein bisschen besser läuft. Es läuft... Mh, perfekt, würde ich sagen. Auf zurück zur Bank. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. 818 Millionen sind dein Candy, die 71 Milliarden und die Rainbow Coins. Die 71 Milliarden... Warte, was? Achso, ich habe 71 Milliarden Rainbow Coins. Okay, gut zu wissen. Das sollte reichen dann. Das sollte reichen, okay. Was sind Candy? so wegen dem Event. Das ist ah. Ja, aber Halloween gibt es nicht mehr, aber die Candys sind trotzdem noch da. Ich hoffe, hier sind keine bösen Knöpfe, auf die ich nicht raufklicken darf. Alles sind böse Knöpfe. Und wenn du auf einen Knopf draufdrückst. Nein, ich es will 1000 die Bank nicht liefern. Ist links oder rechts bestätigen oder abbrechen. Nein! Ich weiß es nicht. No! Ah, <lacht> ah, ah, ah, nein! Ich rejoin! Ich rejoin! Achso, du wurdest schon wieder gekickt. Nein, ich rejoin, weil ich, ich bin gerade im Begriff, deine Bank zu liefern. Und ich weiß nicht, ob ich es abbreche so. oder bestätigen. Oh. Du hast es doch. Was habe ich denn? <lacht> Achso, die Pads habe ich. Ja gut, dann ist mir deine Bank auch egal. Hardcore-Mode ist unlocked. Nö. Yeah, Hardcore-Mode ist unlocked. Dann fahren wir mal mit meinem unsichtbaren Hoverboard in Welt 3. Und zwar in die Cat World ist es. Ja, in die Cat World, die ich nicht in ihrer ganzen Pracht sehen kann, wenn ich dann da bin. Oh, Felix ist auch dabei. Ich bin immer dabei. So sieht die neue Welt nicht aus, weil hier fehlt alles. Obwohl, diese Türme sehen cool aus eigentlich. Ja, die Türme sind voll cool, finde ich. Und an die... sich sieht die Welt auch cool aus. Wer, wer hat die Türme gemacht? Aha. Weiß ich. Warum haben die auf einmal solche Models? Ich kann hier hoch. Ich kann die Türme okay. hochklettern. Ja, das kannst du. Aber man kann leider nicht auf die Büsche und sowas. Auf die Ebene. Das finde ich traurig. Oh. Weil es wäre so schön gewesen für Hide and Sieg. Also ich habe OP-Spots jetzt schon für Hide and mhm. Sieg, weil wir werden nächste Woche wieder Heidens Sieg machen. Wir werden nächste Woche bewusst. wieder Sieg machen. Und wir werden eine andere Art von Hide and Sieg machen. Oh yeah, aber ich darf mich verstecken. Vielleicht. Aber okay. du wirst vielleicht auch suchen. Ihr seht, vielleicht das sind die beides. neuen Eggs, das sind die neuen... Oh, Oben, Bilder haben sogar geladen, aber die waren ja schon geleakt. Diese blöden Luftballon-Pads, die sahen so hässlich aus. Zeig mal Chat im Video. Nein, mache ich nicht, ich bin noch nicht Felix. So, ich kaufe mir jetzt erstmal die neuen Areas frei, weil ich kann in den Areas gar nicht farmen, weil nichts lädt. Obwohl, ich muss wahrscheinlich einfach ins Nichts klicken, aber das werden wir gleich sehen. 70 Milliarden, okay, dann muss ich doch ein bisschen farben. Ich klicke ins Nichts. Oh, ich mache so, mal Pet-Sending. Wie Pet sehe Sending. ich für dich aus? Warte kurz, warte. Pet-Sending ich auf All. So, und jetzt Pet-Sending All. Oh, ich kann Pet-Simulator blind bedienen. Das ist auch eine Challenge. Pet-Simulator ja. X neues Update, aber blind Challenge. Oh, das ist gut. Aber wie sehe ich für dich aus? Weil du bist für mich einfach ein weißer Mann ohne Kopf. Du, du bist bei mir ein, äh, nackter Mann <lacht> oh. mit Kopf. Aber wie... Hab du ich bist Fernseher? nackt, Felix, du bist nackt. Habe ich einen Fernseher? Nein. Du bist ich bin nackt. ja komplett nackt. Ich bin der Blöst. Das ist nicht gut. Du <lacht> bist nackt. Guck nah an. Auf, vom auf damit. Guck, ihn Guck ihn an. Schau dich hinschauen. Ich klicke einfach jetzt ja. nichts, bis ich genug habe. Conny, äh, Conny hat keinen kein Kopf mehr. <lacht> ja, mein Kopf ist ein bisschen härter. Aber wenigstens habe ich einen Körper. Du hast einen nackten Körper. Ich habe deine Genitalien gesehen. Das geht gar nicht. Oh doch. Leute, ich, schreibt in den Chat, wenn ihr sie gesehen habt. Ich habe eine base an. Und das solltet ihr auch haben. Ich habe sie an, aber unter meiner Hose. <lacht> Und das ist meine einzige Hose. Lass mich in Ruhe. Ich habe nicht Geld für mehr. Mein ganzes Geld ging drauf für eine Krawatte. Krawatte? Die hast du vor über einem Jahr gekauft, die Krawatte. Inzwischen solltest du mal wieder ein bisschen mehr Geld haben. Nein, ich bin arm. Wo sind die Sachen Geld zum Abbauen? <lacht> ich klicke überall hin. Hier ist nichts. Da. Ja. Also, okay, ich habe wieder was erwischt. 20.000 Kisten. Aber ich habe jetzt wieder genug. Ich habe 70 Milliarden. So, let's go Unlocked. und jetzt die neue Kiste farm So sieht die neue Kiste aus Seht ihr sie? Ist sie nicht wunderschön? Also sieht die neue Kiste aus mit der Petsimulator X aber in blind Challenge. Oh mein Gott, wie findet ihr das? Pet X aber blind spielen, hä? Ich glaube, du bist einfach nur blind. Du hast genug, ja, du hast ja, ich hab's gesehen, dass ich genug habe, aber man braucht ja immer ein bisschen mehr als genug. Oh, die Kiste braucht sogar ein bisschen. Ja, eigentlich da kannst gut, dass du langsam brauchen. Aber hast du schon hier hinten das Loch in der Wand ja, gesehen? Ja, da sind Pets? einfach die Helikopter-Cats drin, die kann man einfach mitnehmen. Übrigens, Leute, wenn ihr Pokebälle habt, Pokebälle könnt ihr durch einen krassen Glitch, den werde ich euch vielleicht irgendwann mal verraten. Könnt ihr Pokebälle freischalten. Dann könnt ihr diese Pets hier einfach so einfangen und habt sie einfach. Ja, oder ihr hatcht die einfach, weil das Common-Pets sind oder so, oder Epic. Nee, Obwohl, cool, nee, das ist, ein Mythic. ist doch mythical. Ja, das ist mythical, aber die dynamite Cat ist, glaube ich, epic oder Ja, so. aber hier könnt ihr einfach ein mythical fangen. Ihr braucht dafür natürlich Ach, die bewegt einen sich. Oh was? mein Gott. Ja. Die bewegt sich einfach von links nach rechts und die andere springt. Warte, ich muss warten, fliegt. bis die Kiste wieder da ist. Die fliegt. Warte, ich sammle gerade die unsichtbaren Coins ein. Oh mein Gott, ich habe zwei Triple-Damage-Boosts. Stark. Danke, wer bewegt sich von links nach rechts? Die, die Dynamite-Kette rechts, die, die, die dreht sich. Bewegt oh. sich nicht. oh mein Gott, sie dreht sich! Hm. Ich sehe es gar nicht. Nur man, manchmal. Da, jetzt springen sie. Du lügst! Felix lügt, Hashtag Felix lügt. Nein, schreibt <lacht> bitte keine Hashtags in den Chat. Schreibt alles, was ich mit Hashtag sage, immer ohne Hashtag, weil sonst werdet ihr von YouTube als Spam markiert und dann sieht man keiner euren Kommentar. Ich ja. habe 99 Milliarden Rainbow Coins. Ja, ich stelle mir auch vor, dass das inzwischen ziemlich einfach gehen soll mit den Rainbow Coins Farben. Also viel weiter als Welt 3 kann es gar nicht gehen. Vielleicht noch eine Welt 4, aber dann muss Person ja eine neue Welt oder eine neue Währung rausbringen. Ja, Welt 4 würde ich schon noch sehen, weil wir sind ja im hm. 99 Trillion ist Max. Hm. Und ich habe es heute geschafft, obwohl ich das gar nicht erwartet hätte, knapp 30 Trillion zu verbrennen. Hm. Ich habe nur noch 70 übrig. Aber ich. Ich weiß nicht, wie ich jemals wieder so viel farben soll, weil ich bekomme jetzt hier pro Tick 300 Millionen und pro Kiste vielleicht ein paar Milliarden. Das heißt, ich brauche mehr Cash. Also, ja, Felix. Gib mir Geld. Gib Felix, mir Geld. Du, du schaffst das schon. Warum kann ich eigentlich nicht hier reingehen? Da ist nichts. Da ist nichts. Siehst du, jetzt kann Felix ich reingehen. Felix lügt? Nein, Conny lügt. Nee, Felix lügt in den Chat. Oh. Leute, schreibt jetzt ein Felix lügt in den Chat. Lasst ein Like und ein Abo da. Yeah. Warte, kann ich emote? <lacht> ich kann das auch nicht ich gar nicht auch im Oh, Du kannst Emotes derzeit nicht verwenden. Ja. Achso, das steht da bei dir? Das ist bei mir oben Hier mir Augenblick steht das gestanden. nicht, bei mir passiert einfach nichts. Oh, das, beim, beim einen Emote steht es da, bei den anderen steht es nicht da. Ah, dann will ich den Emote, bei dem steht das bestimmt da. Ja, oh, warte bei dem ja, hat emote oder? steht das. Da steht es bei mir nicht. Gut, ich gucke jetzt. Muss ich eigentlich noch X öffnen, weil ich habe ja schon die besten Pets in Roblox, und zwar die Helikopter-Cats. Ja, natürlich, musst du dir jetzt achtfach fach hedge kaufen für 1700 euro Ich werde kein 8-fach-Hedge kaufen. Übrigens, es gibt jetzt achtfach fach hedge Natürlich gibt es Game Passe, das gehört ja dazu, sonst macht Preston kein Money. Ey, ich bin schon zufrieden, viel. kein die neues Ex Ex und sehe nicht, was drin ist. Und... Oh mein Gott, als ob! Warte, Golden, Hoverboard-Cat. Achso, ich dachte, ich habe ein Hoverboard freigeschaltet, das wär's. <lacht> Fast. Warum habe ich jetzt nicht mal mehr meine hoverboard Animation? Die hatte ich noch beim letzten Mal. Ja, Roblox down. Es, äh, es dauert wieder, Deutsch. bis Roblox richtig ist. Ja, das dauert wieder. Aber so lange machen wir die Roblox-Aber-Blend-Challenge. Ist sie cool? Ist sie nicht cool? Keine Ahnung, schreibt es mir in den Chat. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon das Update gesehen. So gut wir es sehen konnten mit unseren blinden Augen. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao. Yeah. Das ist so komisch ohne, An ohne Animation und ohne Welt. Tschau!